Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Ihr seht, wir haben uns Verstärkung gewollt. Das ist eine besondere Sendung heute, gell? Ja, die letzte heuer. Genau. Für 2018 ist das unsere finale Episode. Und keine Sorge, wir kommen wieder. Aber dazu später mehr. Was haben wir die Woche? Das politische Spiel. Okay. Drehtür im Weißen Haus. Das ist keine Neuigkeit. Und frohe <lacht> Weihnachten natürlich. Na wann? Gehen wir es Martin, Schwarz-Blau. Was war los die Woche? Hast du es gelesen in der Heute? Sicher lese ich heute immer. Eben. Also Prozent mit der Regierung zufrieden. Das ist ein erstaunlich gutes Ergebnis. Ja, ich habe mir die Details angeschaut. Okay. Also konkret, 44% meine Regierung war wie erwartet, 25% schlechter und 22% besser. Aber okay. im, Text, im Text steht dann, bei 22% wurden die Erwartungen übertroffen. Bei 22% wurden die Erwartungen, okay. Und jetzt bin ich verwirrt. Wieso? Also ich habe nicht erwartet, dass die Regierung so viele Plätze macht, also ich gehöre anscheinend zu diesen 22%. Ich habe aber nicht gewusst, dass ich deswegen schon zufrieden war mit der Regierung. Also. Ich habe die ganz, ganz Jahr immer so glücklich gesehen. <lacht> Apropos glücklich. Ja? Hat das im Parlament gesehen, der Abgeordnete Leichtfried hat den Glücklichen kurz auf der Regierungsbank beim und gefragt, ob er Candy Crush spielt. Naja, das ist ein ganz ein klassischer Fall für die Neos. Warum? Ja, Die reichen, die machen immer so Einreichungen, mhm. dass Sachen offen gelegt werden müssen. Mhm. Und ich sehe schon, die Neos, die haben, ein, die haben da ein Talent für sowas und die sollten einfach fordern, dass der Handyinhalt vom Kanzler, also das ist ja ein Berufshandy, dürfte ja kein Problem sein, einfach offen gelegt wird, und dann wird klar sein, dass der Kurz keine Zeit hat zum Candy Crush spielen. Der Bär ist wichtig, und macht gute Dinge für Österreich. Das will er sicher nicht. So. Da stehen ja die ganzen Befehle, die er von der Wirtschaftskammer umzusetzen hat, drinnen. Alles für ein besseres Österreich. Parlament war ja noch was die Woche. Okay, was? Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger haben unterschrieben Volksbegehren. Ja, ich weiß ich ob Frauen, Don't genau. Smock, sowas. Und was war noch? Eine wave geschichte war noch. Ah, die, die, die, die genau. Genau, richtig. Jedenfalls, kein einziger Minister hat sich das angehört. Die ganze Regierungsbank wollte hier. Ja. Okay, warte mal. Ähm, Volksbegehren mhm. sind ja für den Bürger und die Bürgerin der direkteste Draht zum politischen Entscheidungen, oder? Jenseits der Wahlen ja. Okay, wenn man keine Minister da war, mhm. heißt das ja, die Bürgernähe ist ja nur wurscht. Nein, ich für sowas hat er Kurz ja Instagram. Ich könnte ja trump bär fragen, aber ich frag dich, was war denn los die Woche mit Trump in der Heute? Du, er ist unser Silent Partner in der Sendung. <lacht> Leider nicht in Wirklichkeit. Nein. <lacht> <lacht> ah, gut, diese Woche. Ah, beginnen wir mit der ähm, wenigsten unerforderlichen Mache rund um Jump. Was war das? Was ungefähr? Ähm, du als alter Fußballer. Ja. Kennst du den äh, Rooney, wie heißt du? Den, den Wayne Rooney? Natürlich. Weißt das? Ein ganz toller englischer Fußballer. Genau. Begnadet. Begnadert, alles ja. klar. Ich kenne mich nicht raus, gell? Wurscht. Aber anscheinend ist er gut, weil er war im Weißen Haus, mhm. auf Besuch, mhm. und der Baron, der mhm. jüngste Sohn von uh, Trump, hat sich mit einem fotografieren lassen. Verstehe voll. voll. Yeah, was ich nicht verstehe, ist, wo es der Nachrichten wird. Na nirgends. <lacht> Alter Schwede! Anyway, es ist anscheinend wichtig genug gewesen. Es steht für mich in der Halter. Na ja, dann! Und dann ist es wichtig. Da oder? Ist wichtig. Also. Nun, aber nun zu mehreren Trump-News, die wirklich Trump betreffen. Und es ist irgendwie passend. Weil das ist ja unsere letzte Sendung. Ja. Für 2018. Ja. Und darum ist es gut, dass die beiden Nachrichten noch kommen, denn die runden das Trump-Jahr für uns auch richtig schön ab. Mehr auf das Sendung. Genau. Mhm. Er hat wieder nur den Aussicht ja. gehabt. Okay, Welche ja, Überraschung. In Stabschef John Kelly. Ja. Ich glaube nicht, dass er mit den Kellys verwandt ist, Nein. aber er ist auf jeden Fall einer von denen, die mit großem bim und großer Liebe mhm. von Trump ins weiße Haus geholt worden sind. Und irgendwann vergeht die Liebe und dann hochkantig <lacht> rausgeflogen. Aber hochkantig. In dem Fall glaube ich sogar sehr gesagt, aber wurscht. Ich glaube ja, dass sie im Weißen Haus deswegen schon eine erbaut haben. Bin ich mir auch ziemlich sicher, ja? ja? Ob, ob die dann so barrierefrei ist, Jahre Keine Ahnung. <lacht> aber die haben ja auch keine Behindertenmitarbeit, das ist falsch. Na Naja, Verhalten, das verdient man jetzt nicht. Anyway. Nein, aber, die wichtigste Nachricht, ja? wir könnten das Jahr rund um schauen nicht abschließen, ohne eine Nachricht zur Mauer. Genau. Die Mauer. Da Trump steht voll und ganz hinter diesem Projekt, und das obwohl, das finde ich super spannend, sein Anwalt, mhm. der Michael Cohen, ist jetzt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Nur. Nur, genau. Und dieses nur sollte den Trump eigentlich zum Erschrecken bringen. Mhm. Aber merkt man ja an. er kämpft unbestritten für seine Mauer und droht sogar mit Regierungsstillstand, wenn er die Kohle nicht kriegt für die Mauer. Das ist eine Chance. Für was? Ja, dann würde ich ihm die Mauer nicht geben und er hört auf zu regieren. <lacht> ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Okay. Aber die Frage, die sich in mich stellt, mhm. Wann wir 2017 zurückkommen, braucht man dann mal eine Trump-Section? Ich befürchte schon. Shit, wir kommen 2019 zurück. Auch dann! Dieses Mal möchten wir uns einerseits bei euch bedanken, und andererseits wollen wir mal drüber resümieren, was unsere Highlights waren, jetzt in den letzten Ausgaben. Martin, was waren dein Highlight? Naja, bei mir war es eindeutig. Was? Die heute! Stimmt! Der Chefredakteur hat uns. Geschrieben. zur 50. Episode, gell? Ja genau. Na und der Artikel in der Heute dazu. Ja sicher voll geil, ja. Da Wir waren in der Heute, wir berichten eben darüber. Kannst du dich an den besten Satz erinnern? Die Schlagzeilenrevue ist Kult. Richtig! <lacht> und an was erinnerst du dich? Mir ist erst vor kurzem sogar was Supers passiert. Ja? Ich bin im Zug gesessen, plötzlich kommt eine Dame auf mich zu und sagt, entschuldigen Sie bitte, Ah, ich möchte Ihnen zu Ihrer Fernsehsendung gratulieren. Cool. Die, ja, ey, aber ich schaue sie das immer. die verwechselt mich jetzt sicher wieder mhm. mit dem Raul Krauthausen, mhm. und ich sage, ich habe keine Fernsehsendung. Und sie war ein bisschen verwundert, mhm. und meinte dann so, ich ja, war auf Okto, und dann so, puuuh, stimmt. Jeden Montag, 20 Uhr. Martin, ja. wir haben eine Sendung auf Okto, ja, cool. wir sind im Fernsehen. Ja. Ich habe das zwar gewusst, aber wie war das jetzt? So nicht bewusst, dass das ja eine Fernsehsendung jetzt auch ist. Und das ist für mich so diese, ja, die beste Erkenntnis eigentlich in der ganzen Zeit, in dem Jahr. War eigentlich ein cooles Jahr. Voll. Und dafür möchten wir euch, Zuseher und Zuseherinnen, egal ob ihr uns auf Okto seht, oder Facebook, YouTube, oder wo auch immer, für, wir möchten uns bei euch bedanken, Super Sets. Genau, weil ohne euch gab es das jetzt gar nicht. Macht uns auch keinen Spaß. Eben. Und wir würden uns definitiv keine hassen. <lacht> Müssen <Mit> aufsetzen. <lacht> also. Damit wir so ein bisschen ins Ende kommen. Wann kommen wir denn eigentlich wieder? Ach, richtig. Genau, also heute haben wir die letzte Sendung. Wir kommen wieder in Jänner. Ja. Auf Okto kommen wir am 14. Richtig. 20 Uhr. Richtig. Montag, 14. Jänner, 20 Uhr. Und im Internet sind wir am Tag früher. Richtig. 13. Jänner. 18 Uhr. 18 Uhr. Mal. 18 Mal. Ja, ähm, wir wünschen euch äh, frohes Fest. Guten Rutsch. Genau. Habt es fein. tat euch mit weh und seid im Jänner wieder fit für die Schlagzeiten, Genau. <lacht> In diesem Sinne, meine Leben, unsere Leben, ihr Leben, ihr Leben. Ihr Leben. Ihr Leben. Wir wünschen euch was. Ciao.